Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert, hier auf Popel mit Zucker, sorry. Ähm, ich habe mir gedacht, ich habe vorhin äh, hier trainiert, ich war hier, habe einen kotoni verhauen, das hat mir 40 EP gebracht, deswegen bin ich hierher geflogen, also hierhin, und wollte hier runterlaufen. Habe einen Xatu verhauen unterwegs, ging recht schnell mit Onix, äh, und dann habe ich gemerkt, wow shit, ich nehme mir gar nicht auf. Ich habe gedacht, ich habe Play gedrückt und alles und irgendwie... Habe ich dann gemerkt, fuck, ich nehme nicht auf. <lacht> so sieht mein Team momentan aus. Also, ich habe ein paar EP bekommen, nichts levelartig mäßig. Denn ich hatte die Idee, die Dame hier, was voll auf Risiko machen. Das wollte ich nicht. Okay. Ähm, da war eine Dame, die hat gesagt, die, hat, die ist stark und gibt mir viel Cash, wenn ich gewinne und so. Und äh, ich wollte gegen die antreten. Ich habe die vorhin vermieden, weil ich denke, die ist vielleicht stark, aber ich habe jetzt die Hoffnung, dass es nicht ganz so stark ist. So, also die, die leise Hoffnung. Und dann gehe ich gar noch unten äh, diese Rampe runter und hole mir da mal ein Pokémon. Mal schauen, was ich da kriege. Das Aranesto, das da rumläuft, normalerweise wird relativ stark sein. Ich würde es momentan mal nicht ausfordern. Herausfordern, so. Dankeschön. Eigentlich ist es scheißegal, was ich einsetze, aber Dankeschön. Ich hasse meinen Controller langsam. Wirklich diese scheiß Joy-Cons, die nichts können, ganz ehrlich. Bullshit. Schlechtes Produktion irgendwie. Ich weiß nicht, aber... Und ich brauche dringend mal eine Kampfattacke, habe ich gemerkt. Ich habe nichts dabei. Ich habe mir in mein Team angeschaut und gesagt, so, fuck, ich habe keine Kampfattacken nichts. Ist ja schön und gut, dass ich dagegen gegen... Äh, gegen Wasser ankomme, mit Wangenrubler vielleicht. und Batman klärt eh alles, aber... Ich, die hat am Schluss ein Kamalm, das weiß ich. Und mit Kamalm habe ich meine Probleme, weil das ist ein Stein. Wasser. Also Pflanze wäre natürlich super, Kampf wäre auch gut. Alles wäre besser als das, was ich jetzt habe. Muss ich feststellen. Das ist mein Problem jetzt. So ist es komm, ich schmeiß mal Scream rein. Ich hoffe, erklärt das. sonst nehme ich ihn wieder raus, wenn es gar nicht geht. Poke. Ach Leute, das macht gar nicht da. Pflanze, nee, Pflanze gegen Gift. <lacht> Geil. Die Animation ist ein bisschen komisch, aber naja. Ja, Epic gibt's nicht viel anscheinend, aber glaube ich Cash gibt's ein bisschen was. Ich glaube da geht er auf das Spezial. Riffex hat die geile Animation dann. Das ist glaube ich Level 30. Und äh, die Gigantha-Form von Riffixen sowieso. <lacht> da muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe hab eigentlich fast alle Dynamax jetzt in der Bank rumliegen. Bei mir in meinem Spielstand. Nicht ganz, ganz alle, aber fast. Und am Anfang von DLC 1 bekommt man ein... Starter seiner Wahl aus Kanto, also Bisasam, Glumanda oder Shigi in der Giganta-Version. Und das würde ich tatsächlich nicht benutzen hier drin, sondern das würde ich rübertauschen, weil ich drüben die ganze Giganta-Formen mit äh, DV-Trennungen zu so haben will, falls ich Bock habe, mal eins zu spielen. Dankeschön. Okay, nur 3,6. Also nur 3,6. Ist schon cool. Mach ich. Ciao. So, und jetzt ist das Risiko hier. Diese Spinne die ist brutal stark. Vermute ich mal. Ich will es nicht herausfinden. Ich brauche nur einen random Encounter hier drin. Da raschelt's. Okay, da hat's geraschelt. Da raschelt's. Da hat's wieder geraschelt. Fuck off. Ich hätte gerne Macholo, aber ich darf nicht. Krebskorn. Okay. Ja, Wasser wäre auch eine gute Option gewesen da, ne? Na, ich bin immer gespannt. will einfach keinen harten Team-Wipe bekommen, das würde mich dann doch dann dezent ankotzen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich mein komplettes 6. Team weggewipe bekomme, dann will ich mich das echt ankotzen. Und ich kann mir halt vorstellen, das passiert, weil ich die Typen-Umteilung nicht habe. Also ich müsste wahrscheinlich sogar was ändern an meinem Team, damit es, damit es sinnvoll ist momentan. Und ich glaube, das muss ich halt einfach auch machen jetzt. Außer, also, ich guck mal ganz kurz was nach. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. PS3-Controller nicht runterfahren bitte. Dankeschön. Okay, das wäre eine Option. Pflanze macht vierfach Schaden, das ist eigentlich klar. Mit Elektro mache ich immer noch Doppelschaden, das ist gut. Wenn ich Onyx eingebe, bekommt immer nur das Mineral. Das muss ich... Pokémon als mit i geschrieben. Ups. Äh, wann lernt es Sandgrab mit Level 28? Das geht noch ein bisschen, ne? Vor allem ist es halt echt schwer, Steini rauszusetzen gegen einen Kamal. Das ist Todesrisiko gerade. Was mache ich jetzt? Ich würde ehrlich gesagt gerne ein bisschen trainieren. Halt mitten in der Folge, ja, weil ich nichts offline machen will und so. Ähm Aber ich kann rausschneiden. Falls was passiert, würde ich mich melden. Machen wir das so? Und ansonsten würde ich einfach rausschneiden, bis irgendein Pokémon stirbt oder so. Und ja, ich lasse die Aufnahme laufen. Also falls irgendwas passiert, kriegt ihr das mit. Ja, also dann bis später. Also bis gleich für euch. Vielleicht mache ich auch einen Schnelldurchlauf, damit ihr seht, was passiert im Schnelldurchlauf mit geiler Musik. Wenn ich das mache, ist unten die Musik verlinkt. Ich glaube, das, das wäre eigentlich noch ganz cool. Ja, also bis nachher. OK, those 경찰 are. I'm so jetzt entwickelt sich Toxel endlich. Ich habe 40 Minuten gefarmt, Raids gemacht, alles für Bonbons. Ja, 40 Minuten dran. Oh, schade, es gab ein blaues. Ich mag die, die gelben ein bisschen lieber, aber macht keinen Riesenunterschied. Jetzt wird es interessant. Denn das Problem ist dass Toxel, oder besser gesagt jetzt Reflex, Scream von mir aus. Ähm, eigentlich mehr Spezialangriff hat, aber physische Angriffe lernt. Okay, und den Rest pumpen wir in Frosty würde ich gerne noch ein bisschen pushen. Ich habe das Gefühl, Frosty könnte tatsächlich noch was ausrichten eigentlich, theoretisch. Will ich Hagelsturm lernen? Der hat mehr Ausweichen, wenn ich ha Hagel, ne? Ich schmeiß Weißnebel raus, komm. Ich mach das eh nie. Ich kenn mich. Eissperr, jawoll. <lacht> Ist eigentlich wie, ähm, Furienschlag, aber halt genauer. Oh, und wir pumpen noch drei Sonderbonbons rein. Zah. Nein, Aufruhr mag ich nicht. Gut, haben wir drüber geredet. Dann... Kaskade kann niemand lernen. gift und Gift-Spitzen. Oh, der kann gift lernen, das finde ich toll. Dann Schwede trash Dann habe ich zwei Gift- und zwei Elektrotacken drauf mal. Jetzt kann ich kurz kurz ob Scream mehr lernen kann. Der kann Next sehe, der kann mehr lernen. Jetzt geht's ab. Ich brauche zum Beispiel Säure nicht mehr. Wangenrubel ist halt eine Safe Paralyse. Deswegen würde ich die eventuell behalten, auch wenn ich nichts Besseres finde. Ja, ähm. Dann sieht mein Team jetzt so aus. Wie ihr gesehen habt, habe ich ganz viele Dynarates gemacht. Äh, viele Attacken bekommen. Ganz viele Pokémon bekommen. Von Doselgur, Mobai, Raupi, Skunkapu, Pianskora, Roselia in den Kader und Felino bekommen. Und jetzt ist die Frage, welches Pokémon kriegt ein Dynamax Level? Ich würde schon sagen Scream eigentlich. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ein Batman kriegt noch drei, wenn er Dynamax. Damit werden die Kp besser erhöht. Ein volles Dynamax Level heißt doppelte Kp statt, äh, statt 50% mehr. Also mit 0 kriegt man 50% und pro Level gibt es 5% obendrauf. Also mit Level 1 55, mit Level 2 60 und mit Level 10 hat man dann 100%. Wenn das Sinn macht. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich kurz heilen. Ähm, ich würde kein Pokémon losschicken auf Jobs. Das ist das einzige, wenn ich äh, nicht aufnehme, würde ich Jobs kurz machen, gehen ab und zu zwischendurch. Du bist eine Pflanze, du bist eine Pflanze und das wär's dann eigentlich auch schon. Ja, nur nochmal zu sicher gehen, aber eigentlich hätte ich es gewusst. Ja. Ich mache mal ein halber Tag, dann sind die zwölf Stunden unterwegs. Einfach weil die andere Mission in etwa 14 Stunden wahrscheinlich abläuft. 16? Weiß ich nicht. 19 Obst, ups. Ja gut. Äh, 12 Stunden ist 6 Uhr morgens. Ja, dann kann ich es morgen früh mal machen, irgendwann. Ich habe dreimal die andere besiegt, das habt ihr sicher gesehen. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Oh, 12.500 Ich behalte die noch So, wir gehen rein. Habe ich Balduin schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee. Sehr gut. Ja mega. Okay. Für das ich nur, ein äh, für dass ich eigentlich nur Nauslog mache, hat mich mein Pokédex recht gefühlt schon. <lacht> Ist okay. sagen die dir jetzt halt bevor du reingehst ne ja, cool zu sagen ja bist du zufrieden mit deinem team ja nein aber so ja du gehst jetzt rein du kannst nicht auf die boxen zugreifen Ciao. Okay, das rätsel kenne ich noch da war ich am anfang sehr verwirrt mal ich hoffe ich krieg's besser als letztes mal Ja, ja, die Schalter. Und los geht's. Unser erster Kampf beginnt und der wird sehr einfach werden, habe ich das Gefühl. Ich habe Riffix ein bisschen überlevelt vielleicht. <lacht> ja, man kann mit diesen Dino-Rates halt echt extrem überleveln. Das ist okay. muss ich die Vorteile holen, wenn man kann. Finde ich zumindest. Also ja, dafür ist alles andere ein bisschen noch drunter, aber kommt danach dann. Das war jetzt nur, dass ich Reflex bekomme. Nächstes Mal trainiere ich was anderes. Weil die Naslock sagt, ja nicht, dass ich nicht trainieren darf, nur wenn was stirbt beim Training, dann ist halt. Blut. Ja, das war noch relativ einfach. Jetzt muss ich... Jetzt darf ich den roten nicht drücken, sonst geht es hier zu, dann komme ich nicht mal raus. Jetzt muss ich zuerst gelb drücken, dann unten durch rot drücken, dann kann ich oben zurück und raus. Glaube ich, wenn ich es richtig habe. Krabby. Ich wollte noch gucken, ob der jetzt Punkrock aus Fähigkeit hat oder nicht. Mache ich gleich noch. Ja, Wangenrobbler paralysiert safe, das ist verdammt nützlich. Punkrock, genau. Lärmattacken werden erhöht und es bekommt halben Schaden durch Lärmattacken. Und es kann Next Strike, Dass du gegen keine Lärmattacken mehr einsetzen kann. Was eigentlich gar nicht so schlimm ist gegen mich, aber allgemein halt nützlich sein kann. Flauschi will Biss lernen. Endlich was Gescheites. Also gescheit ist es schon, aber.. Ich schmeiß Kanon raus. Kanon war nur so ein Platzhalter, bis ich was Besseres krieg. Ein Funkensprung. Die Animation ist ein bisschen wanky bei dem, aber naja, passt schon. Okay, Hessler wird noch Level 25 erreichen hier. Ey, ich hoffe, dass Hessler nicht abkratzt. Ich hoffe, dass niemand abkratzt hier. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass ich mit rift ein bisschen durchkomme jetzt. Okay, das abschalten, dann rot wechseln, weil da komme ich jetzt eh nicht mehr durch. Das ist das egal. Er sieht verdammt geil aus. Ich mag die, die Wasserengine hier hinten auch, wie das Bild hinten dran verschimmt und so. Das sieht verdammt gut aus. Okay, also, jetzt muss ich überlegen. Ich meine, letztes Mal bin ich drauf gekommen, dass ich hier runter muss. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, mal schauen. Ja, hier ist blau. Okay, dann kann ich danach da runter. Ähm, ich mache zuerst mal die fertig, dass die nämlich nicht mehr stört. Dann kann ich nachher in Ruhe überlegen. Weil wenn ich vielleicht zuerst rot mache und dann blau, dann kann ich nachher runter und unten ist entweder der gelbe oder der rote Schalter. Da muss ich kurz gucken gehen. Ja, Octillery, die Weiterentwicklung von Raymorite. Ist auch cool, der die die Octokanone bekommen die eigene Attacke für sie. Wobei ich nicht mehr sicher bin, ob das jetzt noch eine Spezialattacke von der ist. Weil Ka-Octo, der in dieser Generation vorkommt, ja auch ein Oktopus ist. Kann also sein, dass der Octo-Kanone auch kann. <lacht> ich habe das Gefühl, beim... Kamalm von. Wie heißt sie nochmal? Von der Arena Leitern auf jeden Fall. Kann ich zuerst mit Wangenrubbler rein und danach erst Dynamaxen. Ich hoffe, dass Reflex das überlebt, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt hier umschalte. Warum ist es überhaupt nötig? Ich, ich mach's mal und wir mal gucken, was passiert, genau. Ich komme jetzt da nicht mehr hoch wegen dem rotblauen, das ist mir klar. Ich komme da nicht mehr zum Roten. nicht komm da nicht rein. Okay. Ah, fuck, das habe ich letztes Mal machen wollen. Schon jetzt habe ich ja. Ich war letztes mal verwirrt deswegen und dachte, das war die richtige Lösung. Jetzt habe ich einen Kopf gehabt, das war jetzt ich habe das falsche gemacht und das war die richtige Lösung wieder. Irgendwie verwirrt mich das voll. Ich glaube, ich muss dazu erst das rote anmachen, dann dann kann ich da runter, genau, damit das Rote hier unten aus ist. Ja, aber jetzt. Das ist viel einfacher, als ich denke, immer. Ich habe wieder zu weit gedacht. Jetzt kann ich hier das Rote ausmachen. Und dann das Blaue, dass der Hauptausgang offen ist. So, und da sind wir. Und vor diesem großen Kampf gehe ich noch ganz kurz auf Klo. Ja, sobald wir draußen sind, dann kann ich kurz warten. Gut, also ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Und wir legen jetzt los mit dem Arena-Kampf. Wie sieht es aus mit meinem Team? Riffix ist ganz vorne. Heilen muss ich dir nicht wegen 10k, 6 KP. AP sind auch noch voll und die anderen haben doch gar nicht gekämpft. Ich würde sagen, wir probieren es so. Hoffen auf das Beste. Und legen los. Ich weiß nicht mehr, ob die Katie heißt oder nicht. Irgendwie habe ich Katie im Namen. Im Kopf habe ich glaube ich, nicht. Die ist ganz anders. Kate, doch fast. fast. Willkommen in Arena Challenge. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich von extra suchen musstest. Meine Mission hast du hier ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen. Na klar, locker. Oder so. Ich glaube die ersten zwei werden einfach. Wenn ich es richtig habe, hat drei Pokémon. Dann werden die ersten zwei. Ja, drei, genau, umrecht steht. Ähm. Okay, ein Goldini schon mal. Interessanter Anfang. Wir können Dynamaxen. Alles klar. Und der erste wird davon geschoben. Pikuda Level 23. Okay, bis jetzt haben wir einen Level Vorteil. Wobei Goldini war niedriger. Ich hoffe, dass das letzte nicht noch höher geht. Wobei die draußen waren auch nur 20, 21. Ich glaube nicht, dass die extrem hoch gehen mit dem Level. Heslon ist Level 25, aber das ist gut. Das Beste kommt zum Schluss. Ah, ja, Karl Malm. Hat das nicht eine Dynamax-Version? Also eine Giga-Dynamax-Version? -Giga Level 24, okay, das war interessant. Ich punch dir mal das große dynamax Gewitter in die Fresse. Auch Riffax hat eine coole Dynamax Form. Und ich hoffe das Ding wird nicht gewunshotet jetzt. Sonst fliege ich echt Krise. Ich meine, ich bin 7 Level drüber. Ich habe ein volles Dynamax Level, also KP ist ohne Ende. Ja, ohne Ende vielleicht nicht, aber ich hab viel KP. <lacht> ja, klar wird's hier auch Dynamaxen. Ne? Verwandeln wir das Stadion in den Meer, Dynamaxe dich, Kamal. Hier finde ich ja lustig, dass sie der Einfachkeit halber einfach immer einen Premierball machen, wenn es groß wird. Das ist ein bisschen billo, aber naja. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange diese Folge wird, weil ich ja in der mittigen 40 Minuten rausschneide wahrscheinlich sind wir jetzt bei 45 Minuten oder so. Scream setzt deiner Gewitter ein. Ja! Oh, yeah. Ich hatte so Angst, dass es das irgendwie überlebt. Wenn ich sowas von hart auf die Fresse kriege. Okay, ich muss zugeben. Ich habe vielleicht ein bisschen viel gelevelt. Aber dafür habe ich ein Backup mit Scream.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 Ja, ob ich jetzt jedes Mal so trainieren werde. Ich glaube nicht. Diesen Arena -orten hier, diesen Arena Orden hier habt ihr euch redlich verdient. Ich weiß nicht, ob die Diner Bonbons als Cheaten angesehen werden können für so eine Challenge. Jein. einerseits finde ich ja, andererseits nö, weil es ist eine Game Mechanik, die man nutzen kann. Du kannst jetzt ein Level bis 30 fangen. Ja klar, die werden jetzt einfach stärker in der im Areal. Und wir können jetzt zum Feuer Dude gehen. Und wir bekommen TM36 Whirlpool, alles klar. Das ist einfach wieder so ein Fangding. Alles klar. Cool, dann würde ich sagen, haben wir verdammt Glück gehabt mit Riffex. Aber wir sind voll geheilt schon wieder. gut, dass wir das Geschenk kriegen. Frosty hätte ich auch gern gehabt. Ich glaube, Frosty hätte auch was machen können gegen Kamalm. Deswegen wollte ich den auch noch pushen, weil Eis ist, glaube ich, auch effektiv. Doppel. Ich muss mal... Ich gucke mal kurz nach wegen Kamalm jetzt. Ich habe vorhin, glaube ich, schon mal geguckt, aber ich bin mir sicher. Jetzt haben wir Verlauf. Kamalm. Ja, das ist ja. Oh ne, Eis ist halb so stark. Ups. Oh, Elektrokampf, Boden und Pflanze sind zweifach bzw. vierfach bei Pflanze. Elektrokampf, Boden, ja gut. Ich habe Shiny mittendrin noch, ähm, vom Mobile Raid habe ich einen Schlagbohrer bekommen. Das war noch mega gut. Next Strike von Scream ist halt nice, weil. Ist halt starke Unlichtattacke, ne? Wobei immer noch, es ist jetzt. Alles physisch und, naja, sein Wert geht ja halt aufs Spezielle. <lacht> ich werde auf jeden Fall noch mehr Dinerbrocken farmen, aber alles on-cam. Momentan würde ich jetzt die Story weitermachen. Und wenn ich merke, irgendwann, ja, jetzt bin ich wieder komplett unterlevelt, dann würde ich wieder leveln. Professor, Präsident Rose erwartet dich bereits. Oh ja, den habe ich vergessen. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht hier in Kielten. Hier hast du seine Liga-Karte mit seinem Foto, nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Dankeschön. Der liga passiert der mag es nicht, wenn wir nie warten. Jetzt Speed übergibt dich daher unverzüglich zum Restaurant. Ich weiß, ich habe gesagt, ich lese jetzt nicht mehr so viel vor, aber mein Storyline mache ich ein bisschen. So, und ich würde sagen, wir speichern und beenden für heute. Ich bin langsam durch. Ich habe jetzt doch sieben Stunden gespielt fast. Alles heute. Ja, vielleicht sechs Stunden. Ich würde es mal beenden und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Dathwin. Alles gut mit Zucker. Cheerio!